Unbekannt schreibt, ich habe leider reichlich Erfahrung mit Hartz IV. Die prägendste Situation war allerdings ein Gespräch mit meinem damaligen Sachbearbeiter. Ich war noch U25 und deswegen wurde ich bei jedem Fehltritt direkt zu 100% sanktioniert, was ich übrigens bis heute nicht als konform zu unserem Grundgesetz empfinde und sollte eine bestimmte Anzahl an Bewerbungen vorlegen. Also bei jedem Fehltritt zu 100% sanktioniert, das heißt keinerlei Leistung. Was bedeutet das, wenn man in einer eigenen Wohnung lebt? Was macht man dann? Ich glaube, es waren fünf oder zehn alle zwei Wochen, also Bewerbungen. Ich galt wohl als Problemfall, denn ich bekam alle 14 Tage eine Einladung und mir wurde jedes Mal mehr Druck gemacht. Druck, Druck, Druck, Druck. Wie gut hilft Druck eigentlich? Wie gut werden wir, wenn wir Druck kriegen? Wie gut können wir arbeiten unter Druck, uns entfalten, von glücklich werden jetzt mal ganz zu schweigen? In oben beschriebener Situation ging es dann darum, wo ich mich überall beworben habe. Man drückte mir natürlich Leiharbeit und Zeitarbeit auf, aber ich bewarb mich auf offene Stellen für Ausbildung. Das geht so nicht, sagte mir dann mein Sachbearbeiter, der richtig sauer war, dass ich nicht so spurte, wie er das wollte. Und dann kam der Satz, der in mir bis heute alle Kooperation mit dem Amt schwierig bis unmöglich macht. Sie sind nicht in der Situation, sich etwas auszusuchen. Damit sollte mir also klar gemacht werden, dass ich zu fressen hatte, was man mir hinwirft. Ich bin in keiner Situation, eigenständige Entscheidungen zu treffen. Ich bin de facto unmündig. Sie sind nicht in der Situation, sich etwas auszusuchen. Sie dürfen nicht entscheiden, wie ihr Leben verläuft. Sie dürfen nicht entscheiden, was Sie als nächstes tun wollen in Ihrem Leben. Sie sind nicht frei. Das sind Dinge, die man im Jobcenter zu hören bekommt.